So, ja, äh, danke schön, dass ihr alle so aufmerksam und so viel Geduld habt. Äh, Zu Troubleshooting ist es ja dann doch nicht gekommen, aber vielleicht werden wir das am Ende der, des Vortrags auch ein bisschen sehen, was man so troubleshooten kann unter SystemD. Ähm, vielleicht erstmal kurz äh, das Meme auf einwirken lassen. Äh, so viele Units, so viele Probleme und alles ist neu und spannend. Ich habe auch gleich vorweg einen kleinen Disclaimer zu machen. Ich werde Systemd hier nicht mit sys 4 init Cron, CH-Root oder Syslog vergleichen. Auch wenn es das, den Anspruch hat, es zu ersetzen. Oder es besser zu machen oder schlechter zu machen. Und mein zweiter Disclaimer ist, Systemd kann wahrscheinlich mittlerweile so viel. Das kann ich auch gar nicht wissen. Und möglicherweise gibt es hier jemanden, der über Systemd noch mehr weiß. Äh, als ich und Fragen vielleicht am Ende, äh, damit wir in einer in in der, in der halben Stunde bleiben. Genau. Und Tomaten habt ihr hoffentlich auch keine mitgebracht. Okay. Verdammt, ich hab die eher zu Hause gelassen. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja, ich möchte vorstellen, was System D als Init-System, als Systemmanager oder als Scheduler habe ich auch schon irgendwo gelesen, was es sein kann. Äh, vorstellen und äh, wie es Linux-Container handelt. Ja, wir kennen ja vielleicht Docker, äh, aber Systemd bringt da auch noch ein bisschen rudimentäres Zeugs mit, um Linux-Container anzusprechen, zu nutzen. Ja, ich werde was über wie man Units startet, stoppt, äh, erklären, äh, wie man Logs liest, äh, wie man einen Timer schreibt, äh, wie man Services dazu schreibt. Und äh, vielleicht auch spezielle das habe ich extra in Anführungsstrichen, weil äh, so speziell sind die dann für system die sich dann auch wieder nicht. Ähm, und wie man äh, Linux-Container startet, das werde ich an der Demo zeigen und da werden wir dann auch äh, äh, die ein oder andere Unit dann in dem Linux-Container äh, ja, schreiben und nutzen und gucken, was die kann. Äh, System-Control. Ähm, ist eins der Hauptwerkzeuge, würde ich jetzt mal sagen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was Systemd gerade macht und ihm Befehle zu geben. Ähm, das ist nicht nur das Start, Status und Stop, wie man es halt so kennt. Äh, da ist halt auch ein Enable dabei, ein Enable setzt den symlink äh, auf das entsprechende Target von Systemd. Äh, zu Targets erzähle ich gleich noch was. Äh, starten ist halt ganz normal starten. Reload äh, sendet so ein äh, SIGAB an den Prozess oder äh, etwas, was unter EXEC-Reload in der Unit definiert wurde. Da kann also je nachdem, äh, was sich der Maintainer da überlegt hat, auch was anderes passieren. Äh, Status abfragen. Der Status kann auch gleichzeitig die letzten Logs ausgeben und das kann man dann halt mit Minus L kann man, falls die so umgebrochen ist, weil die Logzeilen sehr lang ist, sich auch ein bisschen besser darstellen lassen. Äh, Stopp hatte ich schon erklärt, Disable äh, löscht den Symlink wieder oder die Symlinks, es können ja auch mehrere dran hängen. Und Kill ist auch noch interessant, standardmäßig äh, wird ein Sektörn gesetzt, was auch Stopp machen würde, wenn man keinen Exec Stopp definiert hat. Und äh, man kann natürlich auch jedes andere beliebige Signal, was man so kennt, wie man äh, mit Kill auch senden. Guten Abend. Genau. Äh, es können nur, nur Services äh, und Units quasi enabled werden, die eine install sektion haben und wo dann auch ein Target drin steht. Genau, was vielleicht, was man von anderen Unitsystemen äh, nicht kennt, sind, sind User-Units, dass man halt im User-Kontext äh, eine Session, eine System-D-Session hat, wo man eigene Services oder Services, die extra da, dafür geeignet sind, im User-Kontext zu laufen, also mit User-Rechten zum Beispiel, oder auch dem Display-Server äh, des, äh, des Users, der gestartet wurde, ähm, um das zu kapseln und mehr Informationen zu geben, damit bestimmte Dinge nicht als gut laufen müssen die äh, das auch nicht notwendigerweise müssen. Genau. Da unten habe ich ein kleines Beispiel, äh, ein klassisches Beispiel, was man auch im ArchWiki findet, äh, wie man einen Music Player Demon im user Kontext startet, damit man jetzt nicht das Problem hat, äh, das mit Root machen zu müssen oder mit einem anderen User, der die, äh, die Rechte nicht hat oder weil man es bewusst mit einem anderen User machen will, damit die Musikbibliothek von mehreren äh, genutzt werden kann. Genau, das ist so ein klassisches äh, Beispiel, das, da muss man dann die default tage zum Beispiel angeben, äh, damit es mit dem Einloggen äh, auch gestartet wird, dieser Dienst. Interessant ist, äh, wenn die letzte, der letzte Logout, also wenn wirklich auch vom, vom Linux-Kernel aus gesehen der User ausgeloggt ist, dann äh, beenden sich auch alle seine Dienste. Also ob das wirklich so funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Ähm, aber so, ste so steht es äh, in der Mailpage. Genau. Äh, Logs lesen. Logs lesen geht halt mit äh, Journal Control. Und äh, ich habe gemerkt, dass E ist ein sehr praktischer äh, Helfer, weil wenn man das weglässt und nicht zum Ende der, des Logs springt, äh, kommt man äh, zu krassen Ladezeiten. Es könnte sein, dass da Systemd noch nicht so optimal programmiert ist an der Stelle, äh, weil wenn man dann Ende drückt und zum Ende springen will, äh, dann kann es unter Umständen sehr lange dauern, wenn man gerade äh, die Suche nicht mit minus "-u", äh, für Unit eingeschränkt hat. Äh, oder beim Kernel-Log beispielsweise, man, man wundert sich, warum irgendein äh, Treiber gerade nicht läuft und will ins Kernel-Debug, also das ist äh, ein Synonym für die Bug-Message sozusagen, das, was auch da drin stehen würde. Ähm, er holt auch gleich das, was, äh, was nur zur Laufzeit ist. Also, wenn jetzt äh, der Kernel noch nicht äh, Festplatten gemountet hat und äh, noch nicht ins eigentliche Log reinschreiben konnte, das holt er quasi äh, rechtzeitig ab. Das steht dann quasi in dem Kernel-Log auch mit drin. Genau. ich was vergessen? Es gibt sicher noch mehr Optionen, aber das sind so die häufigsten, über die man so stolpert. Ähm, genau, äh, zu einem Timer äh, gehört immer ein Service. Praktischerweise braucht man den Service nicht mit dem Timer zu verlinken und nicht umgedreht, wenn er gleich heißt. Äh, ich habe hier so ein, äh, so ein Beispiel, was ich auch selber nutze, um meine SSD zum Beispiel zu trimmen. Äh, also die, für den Trim-Support ist vielleicht eben ein oder anderen Begriff. Äh, einmal wöchentlich, das heißt bei System D montags um 0 Uhr und innerhalb von einem Zeitfenster von 15 Minuten. Wenn er das nicht schafft, dann würde er es beim nächsten Mal probieren, wenn der Rechner wieder eingeschaltet ist. Äh, deswegen steht da auch dieses Persistent True. Er merkt sich quasi, ob in der Woche äh, der Service schon einmal, äh, der Timer schon einmal den Service gestartet hat. Genau. Ja und im, der Service ist dann wieder eine Beschreibung von dem. Ähm, was, äh, was er machen soll. Interessant ist dort der Typ. Ähm, One-Shot ähm, benutzt man dann, wenn man ungefähr absehen kann, wie lange der äh, Service laufen wird. Also bei FS-Drin äh, vielleicht paar Minuten oder paar Sekunden. Und äh, Simple ist der Default, also wenn man einen Teil weglässt, dann würde er mal Simple annehmen und äh, das heißt, dass, da ist ein Daemon hinter, also ein typischer unix demon und der Service verhält sich dann auch so, als würde er einen eine Daemon verwalten. Genau. Man kann auch bei exec-start äh, ähm, mehrere Befehle angeben, vorausgesetzt man benutzt nicht den Type-Simple. Ähm, das ist kein Kommentar, das macht mir leider Markdown so komisch. Äh, das ist quasi der nachfolgende Befehl und man kann nur mit Semikolons äh, trennen, man kann keinen und reinmachen und man kann keinen oder reinmachen. Dafür kann man aber theoretisch hier sein eigenes Bash-Skript aufrufen und dort dann äh, ganz typisch, äh, zum Beispiel angenommen man hat ein Bash-Skript um zu entscheiden, äh, möchte ich das jetzt überhaupt machen. Zum Beispiel wenn ich im Akkubetrieb bin, dann baut man sich ein kleines Bash-Skript, was das macht. Und das könnte auch so ein Feature sein, was Systemd vielleicht schon kann und ich nur nicht kenne oder was geplant ist. Dass es vielleicht Targets gibt, die prüfen, äh, ob man im Akkubetrieb ist oder nicht, oder ob der Akku voll aufgeladen ist. Ich weiß nicht, ob es sowas in Zukunft geben wird. Äh, wäre cool. Ja, ähm, vielleicht noch eine Besonderheit zum, äh, zum Kalender, das glaube ich letzte Woche, zwei Wochen, äh, hatten wir versucht, äh, einen Intervall einzustellen und haben das mit 15 Minuten gemacht. Und das geht natürlich nicht, weil 15 Minuten ist eine Dauer und äh, ein Event muss immer äh, an den ja wie, sag, wie soll man sagen, an, an einem Timestamp gebunden sein. Genau, Da ist auch die verkürzte Cron-Syntax möglich, äh, die glaube ich äh, nicht komplett äh, ko also konform ist mit denen, die es Cron macht. Und ich glaube mit Cron könnte man theoretisch noch mehr machen, aber dafür habe ich noch zu wenig äh, damit gemacht, um das zu beurteilen, äh, ob das tatsächlich stimmt. Genau, zu dem OneShot, das hatte ich glaube ich schon erzählt, außer genau mit der Besonderheit, dass bei One-Shot also der Service für die Dauer aktiv bleibt und alle abhängigen Prozesse erst danach gestartet werden, wenn der schon seine Arbeit erledigt hat. Wenn er auf Simple ist, werden die anderen mit ihm gestartet. Also sobald er komplett geladen ist, werden die mitgestartet. gestartet. Es gibt noch andere Typen, da kann man in der Man-Page nochmal genauer nachlesen. Äh, Fork zum Beispiel äh, gibt es auch, äh, ist bei Webservern vielleicht ganz interessant, äh, wenn man zum Beispiel einen Tomcat mit einem Apache verbunden hat und in Abhängigkeit davon wenn man eine gewisse Zeit warten muss, äh, dann kann man mit Fork äh, Systemd quasi mitteilen, dass da noch was kommt und man soll bitte warten, bis die, äh, der Prozess aufgeladen ist und dann erst würde er das machen. In dem Fall wäre er bei Simple äh, einfach ignorant und würde sofort loslegen, sobald das Programm im Speicher ist und er kann sich vielleicht noch nicht miteinander verbinden, da Datenbankverbindung zum Beispiel auch, von Webserver zu Datenbank ist vielleicht ein besseres Beispiel als jetzt mit der äh, Apache topcat verbindung Genau. So, dann habe ich noch was zu Targets. Ähm, ich habe noch ein anderes Wort äh, für diese speziellen Targets gefunden. Ups, vielleicht sagt er im einen oder anderen was. In diesem Beispiel, was ich hier habe, kann ich eine Notification senden an meinen Gnome Desktop oder einen anderen Desktop, der ein System, was Zenity hat, das ist so ein kleiner Dialog, Dialogprogramm. Direkt nachdem er aus dem Hibernate zurückgekommen ist, oder aus dem, da geht auch Suspend ging ja auch, dass er dann irgendwas tut. Häufig hat man vielleicht das Bedürfnis, ein Treiber muss neu geladen werden, wenn er aus einem Suspend oder aus einem, aus einem äh, Hibernate wieder zurückkommt? Und da ist das dann ganz praktisch. Dann würde man das allerdings nicht als äh, User Unit machen, so wie das hier angelegt ist, sondern als äh, natürlich als Unity im, äh, mit Root ausgeführt wird. Warum ist das eine User Unit? Also, diese User Unit ist auch so geschrieben, dass sie nicht unter etc System, der user abgelegt werden kann. Ein User könnte diese nicht ausführen, weil ihm diese User-Deklaration hier fehlt, wo er quasi den, den, äh, der User, der das gestartet hat, dort mit diesem Balk halt einsetzt, damit weiß, dem der äh, Service gehört. Und in dem Fall könnte nur der User das ausführen, der das in seinem eigenen, in seinem eigenen lokalen Verzeichnis hat. Genau. Äh, Environment-Variablen kann man dann auch noch deklarieren. Das ist hier sogar notwendig, damit er weiß, auf welchem Display er zum Beispiel zeichnen will. Angenommen, es wäre jetzt keine User-Unit im eigenen Verzeichnis, sondern im globalen Verzeichnis, dann kann es ja sein, dass man das Display abhängig machen muss vom User. Und dann könnte man hier dann auch noch eine Variable statt Doppelpunkt 0, 0 eintragen und dann würde auch die die Meldungen auf dem richtigen Display angezeigt werden. vielleicht ganz praktisch zu, zu wissen. Genau, äh, kurz zu den Verzeichnissen. Ich habe so ein bisschen erklärt. Die Reihenfolge geht ungefähr so von unten nach oben mit einem, mit einem Sprung drin. Denn angenommen eine Unit heißt gleich, dann würde er zuerst gucken, äh, ist sie im, im eigenen User-Verzeichnis, im Home-Verzeichnis, unter ist System der User dann würde er diese starten, ist dort keine mit diesem Namen, würde er zunächst äh, in ETC-System-D-User System suchen und dann würde er erst, wenn dort keine ist, wenn man die nicht überladen hat, im Lib-System-D-User suchen. Also das, was quasi vom Distributor mitkommt. Und so ähnlich verhält sich das mit den anderen, User, äh, mit den anderen äh, Units, die nicht für den User sind. Da gibt es natürlich keine lokalen. Das macht natürlich dann auch keinen Sinn. Genau. Ja, und dann äh, gibt es noch ein Feature, was weniger mit dem Systemmanagement zu tun hat, und zwar ist das SynDN-Sport. Damit kann man ein äh, gebootstrapptes äh, Linux-System, also in, in dem Fall ein Debian-Tree, äh, Debian äh, direkt äh, booten, ja, direkt booten in seinem eigenen System, ohne dass man irgendwas. Spezielles machen muss, ohne dass man den Rechner neu starten muss. Genau. Äh, B gibt an, dass er überhaupt booten soll und D das große Verzeichnis von dem, von, dem äh, von der Installation, die sich hinter verbirgt. Genau. So und jetzt eine äh, Demo. Ja, das wir hier Ja und das erste, was wir machen, äh, ist da mal reinbooten in das in Debian, das was ich da vorbereitet habe. Okay.